Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hearthstone Heute spielen wir wieder das neue Tavern Brawl Deck Assemble. Es geht bei den Tavern Brawl darum. Erstmal suchen uns eine Klasse aus. Hm, was nehmen wir denn? Schönes, Tönes, whatever. Ich hab nichts Deutsch wie immer. Ich hab irgendwie Lust auf Mage. Oh nein, nein. Nein, nein, nein. spielen. In hier. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das bei den Teilen so, dass man am Anfang irgendwie mit fünf Karten startet, wenn ich mich nicht ehre. Und jede Karte, die man spielt, kommt dann wieder neu ins Deck und man bekommt, glaube ich, jede Runde eine neue Karte, die man sich dann auswählen darf. So mäßig äh, das Cover mäßig. Die Welt ist ja nicht genau habe ich gar nicht gelesen was da stand oh yeah. oh cool, cool cool stuff ich kann mich nicht entscheiden mit den zwei zerstören aber dafür können wir nicht so ein zweiter von was habe ich confused verwirrt, oh mein gott ah, ich bin ein wenig an englisch gewöhnt <lacht> Hey, yo, was machst du denn da? Hm, der typ verwirrt mich oh, oh Oh lol, das bringt dir aber nichts ach die karte kommt glaube ich entdeckt die ich mir auswähle hm. ne die kommt man hä? zur hölle egal Wenn du play card shuffle a cop copy into your... Ey, ich. achso ich wollte gerade sagen, ich dachte ich habe einen Coin bekommen. shit <lacht> wenn ich das jetzt erstmal richtig verstehen würde dann nehme ich, ich mal, den. den hier hey ich <lacht> <lacht> <lacht> das einfach nicht <lacht> wenn jetzt immer zwei Karten zu Coins und nächste Runde am Ende sucht bekomme ich die zwei Karten dann wieder oder wie jetzt Oh, ich bin so dumm. Ich kann nicht lesen. Mein, nein, nein, nein, nein. Ich bin, ich bin, so ein Idiot. Idiote. Das nervt. Jetzt. mit der Innis oder traden ich trade in die. So. die konnte es nicht benutzen werden die so ein dings nicht benutzt, ja dann habe ich sie benutzt fange an zu verstehen. Ich glaube zumindest, vielleicht ist es nur super Zufall oder so. Keiner weiß. Ich mir die Karte jetzt. So. So. So. Das würde ich gar nicht machen, brauchen, egal. Ach, das war dumm, das jetzt schon. Ich bin ein Idiot. Whatever. Hä? Jetzt bin ich komplett verwehrt. Bin einfach komplett verwehrt. Macht alles keinen Sinn mehr. Der tradet. Der Trader. Hm. Welche Eka ist das ein Mordok? Schade. verwehren ich glaube ich bin einfach nur viel zu blöd dafür hi, hi, hi. ein dump ist okay fick dich das, warum bekomme ich nicht solche karten zu oh, oh. Aber ich glaube, ich sehe auf Karten in diesen. Ich glaube, ich sehe gar keine Karten. Hm. Nein, mann... Wollt die Karten doch nicht so spielen? das ist so unfair. <lacht> oh oh je, ich bin schon wieder müde. Okay. Du, Schade, dass ich nicht spielen kann. Das ist sie wieder weg, was? Fuck my dick oh, oh, Die scheiß Die scheiß ähm Schicken. Chicken, Mac and Nuggets. So, Herr Lamomot, bringt mir aber nichts. Vor den ganzen Karten, das konnte mir was bringen, aber. Nur wenn ich dein Feld Ach jetzt. Die drei Karten werden jetzt gegen andere Karten mein Deck ausgetauscht und ich bekomme einen dazu. Ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, ich habe verstanden. Da gehe ich nur doch einen sehr interessanten Namen. Uh, hier er sich. Heißt nämlich Dark Body Bags. Und so interessant ist es auch wieder nicht. Da habe ich da? Here we go. Oh, das ist aber zehn Leben, die ich dann ach nee. oh, so cool. <lacht> ja. <pleasure> ne. <lacht> sagen dumm gelaufen brother oh cool kann ich eine karte vor fies zerstören das sehe ich doch gerne Oh, das war uncool. Nein, das ist uncool. Das ist nicht korrekt, Bruder. So oh, die Scheiße. Okay. Hm. Scheiße bringt mir alles nichts. Ich glaube ich hab verloren. Oh, mach den weg. Oh du Hund. Hund. Hm. Mein Gott, ich verliere ja gleich mein ganzes Deck. <lacht> Lol Ich ja, habe falsch gelesen. Was habe ich denn da eben gelesen, Alter? Ich habe nur removed the Top 3 Cards of your Deck gelesen. Das hat mich nicht gejuckt. Okay. Hey. Rest in Peace, mein Deck. Warum spiel noch eine Karte? Ich will noch drei Karten verlieren. Ich glaube, ich habe eh verloren. Das Nein, oh, ich habe noch ein Leben. Was habe ich denn da gerechnet, Alter? Ich habe drei Leben. Oh. Oh. Oh. Das... Das ist meine Rettung. Na, ja, nicht Rettung, aber... Hm. Mache ich ihn da? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bin ich dumm! Warum habe ich das hier gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich habe doch nur. Oh mein Gott. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Geht ja mal gar nicht klar. Oh mein Gott. Ups, ich habe gar nicht Website gesagt. Oh mein Gott, bin ich ein No-Hand. Aber diesmal ich auch Priest. Denk mal, mit Heilen habe ich mehr Erfolg als mit diesen einen oder zwei Damage, die ich da ausrichten kann. Hm. Oh nein, ich habe gar kein Trinken. Ich hab nur eine leere Pfandflasche neben mir liegen. Also sollte dieses Video nie hochgeladen werden, wisst ihr, dass ich verdurstet bin. ne, warte mal, wenn es nie hochgeht, dann Wisst ihr auch nicht, dass ich das gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. audio team is bla, bla, bla bla bla bla bla Jetzt habe ich wenigstens verstanden, wie das hier abgeht. Seine Karten, ich nicht am Ende des Zuges noch habe, werden in mein Deck gemischt und ich bekomme neue Karten gezogen. Wenn das nicht so abläuft dann weiß ich auch nicht mehr dann komme ich nicht mehr klar dann keiner weiß keiner weiß. ja noch ein schicken oder was hey gerne gerne gerne, gerne. Okay, ich nehme eindeutig den hier. Ihn. Ich bin ein Leben. Okay, gib mir einfach, gib mir einfach drei Hühner. Ich mag schicken so gerne wo weiß das spiel das hmm, sagte er. er kann sich nicht entscheiden hat wohl ziemlich gute karten da liegen ein gutes zeichen für mich Ja, was jetzt? Ne? Was jetzt? Oh, er kontert. Oh, oh, er kontert einfach. Er kontert es einfach. Er hat es einfach gekontert. Ich Er kontert das. Oh, und jetzt macht dasselbe wie ich. Oh. Ein ganz schlauer Bastard. Hm, hm. war ich mir aber noch auf. <lacht> Ach, deswegen habe ich so viel schickens in mein Deck. Ich habe jetzt drei schickens in mein Deck gemischt. Jetzt habe ich es verstanden, okay. also jede Karte die ich spiele, wird in mein Deck gemischt Am Anfang des Zuges darf ich mir eine Karte aussehen und am Ende des Zuges werden die übrigen Karten wieder ins Deck reingelegt und ich ziehe neu Da ist heißt, mein Deck besteht jetzt zu so 50% aus Schicken Lecker, lecker, lecker was nein ich wollte ihn ich wollte ihn lieben oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin einfach so ein richtiger missplayer heute ich bin ein komplettes missplay ich bin ein miss <lacht> Der hätte was anderes rauskommen sollen. <lacht> oh nein, diese komischen Witze heute. ich Muss den loswerden. Hm. Das reicht aber noch nicht. In hier bringt mir nichts. Mich selbst ihn hat mir auch nicht viel gebracht. Na <lacht> ah, was weiß, er wird es ihn hier rein traden. Oh, oh, oh. Oh hehehe, yeah. <lacht> oh das wollte ich. Glück ist mit mir. Die werde ich natürlich direkt spielen, damit ich, ähm Oh, wow, oh, der haut auch... Der haut auch aus der Loot. spielt. Ich denke, es lohnt sich schon, sich diese Karte zu holen. Ach, warte mal, ist das vielleicht zufällig? <lacht> was eine Kombi. Ja, mein Freund oh nein, jetzt kann ich den gar nicht nein. Hm. Lol. Will ich das? Ich will ihn. Ich auf jeden Fall too strong. Strong, sag ich dir. Ja. Oh fuck, ich bin strong. habe ich, ich den schon wieder cool cool, cool. dann den nächste Runde 4 9 9 damage plus das auf dem Feld das heißt wenn der überlebt habe ich ihn nicht so nach gar nicht wenn er hat ein schicken überlebt dann habe ich ihn nicht so Sie gut aus ach ach knapp kannst du rechnen ach nö, das habe ich die nein er tötet ihn oh mein Gott ich ich kann eindeutig kein Mathe hm. ich sacke in Mathe ich dick sind müssen den maximal Damage hier raus hoffen dass wir den typen bald weg kriegen oh, cool cool holen cool cool cool cool cool cool heißt, noch cool noch Leben Süß, süß bekommt einfach, kommt einfach ein Molten Giant for free, Free, sag ich euch. Well played. Hm. Pay attention, Class. Shields up. Oh. Das wird noch richtig tricky hier. Tricky wird das. Hm. töten. voll auf face gehen 100 prozent geht er full auf face 200 prozent ach und ich habe mein holy nova ja gar nicht oh, nee, Alter. Nee. Nee, einfach nur nee. Mehr kann man das so gar nicht sagen hm, nicht. was ist das was was? Ich hab 10 Damage. 11 Damage. Ach nee, gar nicht. Er hat ja noch gebaunt. Hoffen wir mal, dass dann ein Drache in der Hand haben. Nein, der hat keinen Drache. Gehen wir uns mal nicht. Oh, da haben wir die Holy Nova. <lacht> Was ein Timing gemacht. Leistet ich, hm. Ich gewöhne mich schon dasselbe Verhalten wie die Bots hier an. Also ein Bot läuft bei mir. Warte, uh, Ich... Oh. oh. Ich trade jetzt alles außer sein Freund. Wenn du nicht einfach nur schaffst, was man ein dein Scheiß-Faunt rein kann, war es doch. Ja okay, ja okay. Ja, okay. okay. Oh unsere einzigste chance hier ist das besonders glaube ich glaube da gibt es nicht mal einen legend der wir uns retten kann Denn? Well man, man, man, da verlieben wir zwei Runden hinterher. Oh, cool. Aber wir geben noch lange nicht auf. Hm. Ich muss einfach einen Warlock. Ich werde mir kurz was zu trinken holen. So, da bin ich wieder. Okay, hm. That timing. <lacht> well Scheiße, ich wollte ihn grüßen. You. So, jetzt kann ich was trinken, dann bleibe ich auch fresh. Fresh, fresh wie Echo. Kommt die Flasche nicht auf. Will die Neger Schon besser. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Macht doch gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, dieses Life Tip. War der dümmste Zug meines Lebens. Ich hau heute echt einen dummen Missplay nach den anderen aus. Oh nö, oh nö. Oh nö. Das war uncool. Jeffers, has come online. Hä? Achso, ich dachte gerade. Ich dachte schon. Der haut jetzt eine richtige Hühner an mir aus. Der haut einfach eine richtige Hühner. Ich hab aber zu wenig Dings, oh, das nervt mich alles Ich das trotzdem mit Damit geht der hier erstmal tot Grund Und äh, er wird zwei seiner schicken hier rein Oh nicht sein Ernst und Schicken. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach. Los ist der Still noch ein Zauber. Los bin dir. Mein Gott. Der, der fickt mein Leben einfach. Der fickt mein scheiß Leben. Ich hab mal keinen Drachen. Ich werde auch keinen Drachen bekommen. das zwei seiner Schicken frei Traden Und Mit dieser scheiß Karte macht er mich einfach kaputt Der macht mich richtig schön kaputt oh. Der Dude geht face neun, den elf, zwölf, der zwölf hat irgendwas stärken. stärken ja. oh man oh man oh was geht denn da ab <lacht> dann versuchen wir dies und dann glück mit einem paladin Wobei, habe ich alles durch? <lacht> ich habe jetzt gerade eine Idee bekommen. Well eine Idee. Ach nee, well met. Ich spiele so selten Paladin. den. Hm. Okay. habe ich diese Scheißkarte, die mich eben zerstört hat. Jetzt wird ich diese schicken Taktik spielen. Der Dude geht auf Face, okay? Ah, also bei Und gib mir auch mal den Scheiß-Dings. LOL Die Karte ist ja doppelt random auf dieser... Los. die scheiß Karte endlich. Voll gleich. Ich hab so viele Schicken's in mein Deck, aber das ist so viel, ich bin unendlich The battle. The battle. Oh. Ich habe eine knapp zehnprozentige Chance die Karte zu bekommen, die ich bekomm. Nee, was wir sehen, Alter, ich habe fast 50% fast 50% bekommen sie einfach nicht oh gut Ich hab die Scheißkarte endlich bekommen. Jetzt geht's los. Ich hab doch noch einen Taunt dazu. So. Nice, nice. Nice, äh. Oh nö. <lacht> war egal. Egal. Und, äh. Warum doch ich nice, äh. bekommt den Bus gar nicht schade ja was soll's den unbedingt am Leben Ich hab mich so verrecht... Oh mein Gott. Wieso verrechne ich mich jedes Mal? Oh Gott. Kann ich nicht einmal im Leben richtig rechnen. Nur einmal im Leben richtig rechnen. Einmal. <lacht> Scheiße, ey. Jo, hau raus, hau raus. Hau einfach kurz raus. Hm. Aber oh, ich die Karte immer wieder ziehen kann, ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, das immer wieder ein starker Hieb gegen sein Face. Oh mein Gott! Ich hoffe, er wird hier mit meiner... Okay, gerne. anders spielen sollen denen einen angriff dazu geben müssen ihn angreifen müssen damit dann auf jeden fall ein face reingeht oh, ich habe oh. komm greif mich face an greif mich. Greif mich einfach face an ja danke schön danke schön ihn mich wieder aufspielen. Ist schade, schade. <lacht> freund jetzt, jetzt finde die eier mich im face anzugreifen also wirst du wirst aufs feld traden ist auch kein problem für mich ich weiß nämlich welche karte ich, welche ich da gespielt habe hm der haut jetzt alles raus der haut alles raus das heißt er hat nur einen damage von meiner falle bekommen was alles secret meint Perfekt. Einfach perfekt. Oh, oh, oh. Oh, mit nimm den, nimm den, nimm den, nimm den. Nein. Leck mich am Arsch. Am Arsch. Leck mich am Arsch. Wie spiele ich das jetzt am besten? Ja, den hier behalten. weiter den hier. Aber es trade ich, ja, der wird angreifen können, obwohl. Doch ich, ich trade Oh, perfekt. Perfekt. Okay. Gerne. Um. Ich weiß sowieso, was ich noch verlappt. Oh, oh. Hm, was haut er jetzt raus? Nix haut er raus. Bei vier yeah, neun Damage habe ich die Zone. So, meine Falle wird ihn umbringen. jetzt. Oh, oh, das ist sogar gut für ihn. Jetzt rechnet. Na, hm. ah, ich glaube, er ist gut für mich. Ah, na ja, wird mich mit einem schaden direkt. Angenommen. Der tradet alles schlechter Schloss ist oh, da haben wir noch die schönen schloen motherfucker Das ist nur ein HP gescheit, aber das war's mir wert. Ich meine, der angreifen kann er mich nicht. Ich das da der Hm. E 3 Damage, hat noch 6 Leben. da eigentlich gar keine möglichkeit mehr, das zu verlieren aber ja, bringt mir eh nichts weil ich voll bin oh Nein, ich bin blöd, ich habe mich voll verlesen. Wird eigentlich was anderes. Ach, scheiße, nicht mal lesen kann ich. Oh mein Gott. Egal, darf ich die nochmal Deck? Gerne. Beide Beast. Answer the call of the light. Die Runde dauert echt fucking lange. <lacht> ah, er kann ja heilen. Oh, ein schlauer Hund. Oh, ein sehr schöner... Naja, egal. Ach, er trade den rein. Finde ich jetzt nicht so toll. So gar nicht korrekt. Ich nur Loadings gehabt. so eine fucking lange Runde und es wird niemals enden an Kartentod es ist einfach mal Kartentod und er kann immer wieder Perfekt Dies ist die Karte sich die haben Er wird auf jeden Fall trainen. Sollte das dass er hier wahrscheinlich stärker wird. Ich denke nicht, dass er ihn tötet. Auch gerne, ist mir egal. Oh. Oh, Scheiße. Heißt, oh. das überlebt? Nope. <lacht> überlebt nicht. Jo Nun may steal das denn doch mal seid hier alter, hier yeah, yeah, ein Kartenpaket für uns. Da schauen wir dann gleich mal rein. Ne? Und, oh cool, die Karte, ich das war's nochmal heute mit der extra langen Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, ihr dürft mich auch abonnieren, wenn es euch, euch mein Video nicht gefällt, dann deabonniert mich, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.